Wir sind ein Unternehmen, das Fußbälle herstellt und unseren Fußballtor, den haben wir bisher an den Handel zu einem Preis von 16,50 Euro verkaufen können. Jetzt tritt aber eine neue Situation auf und zwar ein Konkurrent bietet seinen Fußball zu einem wesentlich günstigeren Preis an. Der Fußball ist qualitativ genauso gut wie unser Fußball und die Kunden greifen jetzt lieber zu dem Konkurrenzprodukt. Das heißt, wir müssen jetzt auf diese Konkurrenz reagieren und wir wollen über den Preis reagieren. Das heißt... Wir wollen überlegen, wie weit können wir denn unseren Preis senken, dass unsere Absätze wieder steigen. Schauen wir uns dazu die Deckungsbeitragsrechnung an. Und zwar haben wir im Unternehmen zwei verschiedene Fußbälle, die wir herstellen. Einmal einen Kinderfußball und eben den Fußballtor. Beim Kinderfußball, da ist alles in Ordnung. Das heißt, der Absatz stimmt, die Produktion ist ausgelastet und auch der Preis ist marktgerecht. Das heißt, das lassen wir unverändert. Was wir allerdings ändern müssen, ist hier der Nettoverkaufspreis des Fußballs Tor. Der ist definitiv zu hoch mit 16,50 Euro. Das heißt, hier müssen wir entscheiden, wie weit können wir den Preis senken. So Ziel ist es ja zunächst mal, dass ich die Produktion weiterlaufen lassen kann, dass ich keine Arbeitnehmer, keine Arbeiter entlassen muss. Und das schaffe ich dadurch, dass ich erst einmal längerfristig keinen Verlust mache. Natürlich ist es wichtig, irgendwann wieder Gewinne zu machen, aber längerfristig kann ein Unternehmen überleben, wenn es keinen Verlust macht. Das heißt, das Mindeste, was ich hier erreichen muss beim Betriebsergebnis, sind 0 Euro. Damit mache ich keinen Verlust. Die Fixkosten kann ich nicht ändern. Das heißt, ich muss hier einen Deckungsbeitrag erreichen von mindestens 16.000 Euro. 6.000 Euro habe ich hier schon den durch den Kinderfußball. Das heißt, wenn ich hier die Differenz nehme, habe ich dann den Deckungsbeitrag, den ich erreichen muss durch die Produktion und Verkauf des Fußballstor. Das macht einen Deckungsbeitrag pro Stück von 1,67 Euro. Die variablen Kosten wiederum kann ich nicht ändern. Das heißt, ich kann diesen Fußball zu einem Preis von 14,67 Euro Anbieten. Das ist der unterste Preis, den ich längerfristig anbieten kann. Deswegen nennt man das auch langfristige Preisuntergrenze. Wenn wir uns an den Preis des Konkurrenten erinnern, der hatte hier seinen Fußball mit 13,50 Euro im Angebot. Ja, und da sehen wir jetzt schon das Problem, wir können da nicht mitgehen. Wir können langfristig nicht unter 14,67 Euro gehen. Es gibt aber noch eine kleine Chance. Und zwar, wenn wir uns überlegen, dieser Konkurrent, der macht selber vielleicht sogar Verluste mit diesem Preis. Warum bietet ihr dann diesen Preis an? Das ist ein neuer Konkurrent, der Marktanteile erschließen möchte, der seinen Fußball in den Markt bringen möchte. Das heißt, er bietet kurzfristig hier einen Kampfpreis an und muss selber mittel- und langfristig seine Preise wieder erhöhen. Das heißt, wir haben eine kleine Chance, indem wir kurzfristig dieses Spiel mitspielen. Das heißt, auch unseren Preis möglichst weit noch weiter runtersenken. Dazu folgende Überlegung. Ja, ich möchte doch, dass zumindest mal diese variablen Kosten gedeckt sind. Das heißt, wenn ich den Deckungsbeitrag mal auf 0 setze, dann würden diese Fußbälle hier keinen Beitrag, keinen Deckungsbeitrag zur Deckung der Fixkosten beitragen, aber immerhin die variablen Kosten selbst decken können. Das heißt, ich könnte den Preis hier auf 13 Euro runtersetzen. Das ist die kurzfristige Preisuntergrenze. Würde natürlich bedeuten, dass der Deckungsbeitrag gleich 0 ist und der gesamte Deckungsbeitrag gleich 6.000 Euro sind, aber jede Preiserhöhung hier würde natürlich dazu führen, dass das zur Deckung der Fixkosten beitragen würde, wenn ich dann auf 13,10 Euro, auf 13,20 Euro, auf 13,30 Euro gehen würde. Bei 13 Euro würde ich hier natürlich einen satten Verlust machen von 10.000 Euro, wenn es aber dazu beiträgt, dass ich in einer wirtschaftlichen schwierigen Lage bei starker Konkurrenz bei sinkenden Absatzzahlen und bei einem vorliegenden Preiskampf meine Konkurrenz wieder aus dem Markt herausbringe, dann hat sich das Ganze gelohnt, weil dann kann ich langfristig wieder die Preise erhöhen und mache langfristig dann auch wieder Gewinn.